Also speziell in unserer Garage finde ich, ist das Teamwork, ich finde, das ist etwas, das sehr wichtig ist. Wenn man in brenzlichen Situationen Stress ist, dann ist es cool, dass es halt, wenn man sieht, dass einem Stress ist, dann kommt man einem helfen und man ist nicht allein. Und Darum schätze ich das sehr fest. Auch wir führen bei uns alle Reparaturen durch, die anstehen. Und wenn wir relativ kleinen Betrieb sind, muss jeder alles machen. Und das ist unser Job sehr abwechslungsreich. Der Lernende sieht bei uns in verschiedensten Bereichen hinein, obwohl er die Ausbildung zum Mechatroniker oder Fachmann macht, äh, sieht er in verschiedenen Bereichen Verkauf, oder eben Karosserie. Es ist alles sehr nahe beieinander. Meine äh, Freunde und Kollegen, die gehört haben, dass ich bei ihm frei die Lehre machen, haben gesagt, das finde sie noch cool. Uns ist eine grosse Firma und somit haben auch viele Möglichkeiten an Weiterbildung oder einfach, man lernt viel. Also was mich bewegt hat, um nach der Lehre ist zu ist das Team. Ich finde, das Team ist etwas sehr Wichtiges, eine gute Stimmung, und das habe ich hier. Und eben, man hat verschiedene Arbeiten, sei Service, grosse Arbeiten oder auch Diagnosen. Das macht mehr Spass und darum bin ich froh, dass ich hier in dieser Firma bleibe.